Meine Lieben, wenn ihr wollt, dass ich ohne Werbeunterbrechung online bin und weiterhin mit den wichtigen, wichtigen, wichtigen Leuten dieser Welt bahnen gehen kann, dann abonniert uns und spendet einfach einen kleinen Betrag. Jeder nur einen Euro. Klickt hier, hier oder einfach hier oder wo auch immer der Button ist.